Es ist ja also vor allem wichtig, die gewünschte Kameraperspektive zu wählen. Nutzen Sie zur Kontrolle der Kameraperspektive und Ihrer Präsentation den Kontrollmonitor. Wenn Sie Ihre Vorlesung aufzeichnen wollen, melden Sie Ihren Kurs mit den eingeblendeten Informationen per Mail an videocampus.uni-leipzig.de zur Aufzeichnung an. Die geplante Aufzeichnung wird zur gegebenen Zeit ohne Ihr Zutun gestartet und nach einigen Tagen in Ihrem Moodle-Kurs zur Veröffentlichung zur Verfügung gestellt. Nutzen Sie zur Kontrolle der Aufzeichnung die Zeitanzeige auf der Taste Record. Während einer laufenden Aufzeichnung kann diese per Druck auf Record Pause pausiert und mit erneutem Druck die Pause beendet werden. Ebenfalls kann die Kameraperspektive während einer laufenden Aufzeichnung per Druck auf die gewünschte Einstellungstaste geändert werden. Möchten Sie eine unangemeldete Aufzeichnung selbst tätigen, kann diese per Druck auf Record gestartet und beendet werden. Wenden Sie sich nach einer manuellen Aufzeichnung an den Videocampus, damit Ihnen diese zur Verfügung gestellt werden kann.